E wie Einlage. Eine Einlage kann aus unterschiedlichen Stoffen hergestellt sein. Entweder aus einem Mikrofaservlies, dann ist es eine Trockeneinlage. Die einzige Aufgabe ist es, den Popo trockener zu halten. Es kann eine Einwegeinlage sein, wie zum Beispiel ein Windelflies. Das, da ist die Aufgabe, einfach nur das Kacker aufzuhalten und den Stoff sauberer zu halten. Es kann eine Saugeinlage sein, wie diese hier zum Beispiel aus Hanf. Diese Hanfeinlage wird in die Windel eingelegt und saugt das Pipi auf. Es kann auch eine Falteinlage sein, wie ein rechteckiges Tuch, wie hier. Dann wird die Windel eben in einer gewissen Art und Weise gefaltet oder die Saugeinlage gefaltet und saugt das Pipi auf. Du siehst also, es gibt unterschiedliche Einlagen unterschiedlicher Art und sie können unterschiedlich in die Windel eingelegt werden. Entweder lose oder sie sind fest angenäht, wie bei dieser Komplettwindel.